Die Pandemie hat dazu geführt, dass das Versammlungsrecht stark eingeschränkt wurde. Man kann nicht mehr wie sonst erlaubnisfrei, ohne jemanden zu fragen, auf die Straße gehen und seine Positionen heraustragen, sondern muss eine Ausnahmegenehmigung beantragen und die Teilnehmerzahl auf 20 Leute beschränken. Wir haben das bei uns sehr kritisch diskutiert, weil wir finden, dass auch in Pandemiezeiten dieses Grundrecht der Versammlungsfreiheit ein wichtiges Grundrecht ist, das wahrgenommen werden muss. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Versammlungsfreiheit wirklich nur so weit eingeschränkt wird, wie es äh, für den Infektionsschutz wirklich notwendig ist. Und es gibt ja auch Aktionsformen, ähm, die man auch mit Maßnahmen der, des Infektionsschutzes machen kann. In kleinen Gruppen, mit Mindestabständen, äh, mit kreativen Aktionen. Sowas äh, haben viele äh, Versammlungsanmelder dann auch gemacht und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es auch stattfinden kann und äh, nicht per se untersagt wird. So, und diese kritische Diskussion ist dann auch beim Senat angekommen ähm, und die haben dann irgendwann diese Regelung auch etwas nachgebessert und gelockert und am 4. Mai sind dann äh, Versammlungen auch wieder erlaubnisfrei möglich. Man muss niemanden um Erlaubnis fragen, sondern man kann auf die Straße gehen mit 50 Personen dann und nicht mehr nur mit 20 und das finde ich ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben ein neues Versammlungsgesetz in Arbeit und das soll ein äh, versammlungsfreundliches Gesetz werden, ähm, das dem Staat und der Polizei aufträgt, Versammlungen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie halt äh, störungsfrei stattfinden zu können. Und es soll kein Versammlungsverhinderungsgesetz sein. Ähm, das ist unser Ziel. Und wenn das hier im Parlament äh, der Betrieb wieder richtig losgeht, dann hoffe ich, dass wir das dann auch bald verabschieden können.